Willkommen bei unserem ersten Online-Vortrag. Aufgrund der Corona-Krise machen wir das alles nun über Facebook oder auch über YouTube, wie Sie es sich dann auch anschauen können. Und ich freue mich heute über das Thema Hörgerät oder Implantat informieren zu können. Und dafür ist Frau Ingrid Kratz heute zu uns gekommen. Sie ist Leiterin der Cochlea-Implantat-Selbsthilfegruppe in Frankfurt und Herr Professor Stöver, er ist Direktor der Klinik für hals nasen ohren des Uniklinikums in Frankfurt am Main. Und ähm, Sie beide berichten über Möglichkeiten der Versorgung und ähm, ja, wie Sie damit umgehen. Mein Name ist Di Mauro, ich bin Hörgeräteakustikmeisterin der Firma Hörsinn im Raum Frankfurt und wir informieren darüber, welche Möglichkeiten es in erster Linie an Hörsystemeversorgung gibt. Es gibt eine große Anzahl von Hörsystemen, die wir jetzt sicherlich nicht alle aufzeigen werden, denn jeder Mensch hat einen unterschiedlichen Hörverlust und dadurch gibt es natürlich auch unterschiedliche Hörsysteme. Und ich kann jetzt einfach mal verschiedene Bauformen zeigen, damit man vielleicht sich mal vorstellen kann, welche Möglichkeiten es gibt. Die erste Bauform, die ich Ihnen mal zeige, das ist ein System, was man nicht allzu häufig sieht oder auch kennt. Das ist ein System, welches ganz tief in den Gehörgang eingesetzt wird, also eine Art Kontaktlinse für das Ohr, wird 4 mm vor das Trommelfell gesetzt und ist das einzige System, was wirklich vollkommen unsichtbar ist und alle drei Monate durch den Akustiker ausgetauscht wird. Wenn man sagt, ich möchte ein System haben, welches quasi von außen nicht ja, gesteuert werden soll beziehungsweise was äh, wirklich auch zum Duschen verwendet werden sollte oder zum Schwimmen, dann ist dieses System sehr, sehr gut dafür geeignet. Aber auch hier muss man schauen, ist der Hörverlust dafür geeignet. Leicht- bis mittelgradige Hörverluste sind hier möglich. Alles, was darüber hinausgeht, da sind dann andere Versorgungen sinnvoll. Die nächste Möglichkeit wäre ein System, welches hinter dem Ohr getragen wird. Das ist ein System mit, einem, mit einer kleinen Zuleitung, welches in dem Gehörgang dann eingesetzt wird. Das System hier jetzt in Rot gibt es natürlich dann auch in anderen schicken Farben, wenn man es unauffällig haben möchte, dann vielleicht in einer Haarfarbe. Dieses sitzt dann hinter dem Ohr. Hier ähm, in dem Gehörgang selbst kann man auch ein angepasstes Passstück anfertigen, das wird dann ganz individuell gefertigt und das ist für mittelgradige oder teilweise sogar bis hochgradige Hörverluste gut geeignet. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte mein Gehör nicht komplett verschließen, möchte es auch gerne hinter dem Ohr tragen, ist das sicherlich auch eine Möglichkeit und das gibt es in verschiedenen ähm, Größen auch, entweder mit Batterie ist es eine kleinere Form, etwas größer wäre es dann in einer Akku-Variante, so dass man eben kann keine Batterien mehr wechseln muss. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Und zu guter Letzt, die dritte Möglichkeit, das ist ein kleines im Ohrgerät Das heißt, die gibt es natürlich auch in verschiedenen Größen. Auch hier ist es natürlich davon abhängig, welche Gehörgangsform man hat. Das bedeutet letztlich, wenn man einen großen Gehörgang hat, dann kann man dieses System natürlich recht unauffällig im Gehörgang platzieren. Wenn man einen kleinen, engen Gehörgang hat, wird das System entsprechend größer, weil es natürlich dann nach außen mehr sichtbar wird. Also auch das ist natürlich abhängig einerseits von der Anatomie des Gehörgangs, andererseits aber auch von Art und Grad der Hörminderung. Bei einem breitbandigen Hörverlust kann man dieses System sehr gut anpassen, wenn man einen Hochtonverlust hat, dann muss man das wirklich ausprobieren, weil es sein kann, dass man dadurch einen Verschlusseffekt hat. Also muss man auch das erst einmal testen. Sie haben jetzt hier schon eine Vielzahl von Systemen gesehen. Es sind drei verschiedene Bauformen, die gibt es von verschiedensten Herstellern und natürlich auch je nachdem, ob man hoch-, mittel- oder leichtgradig-schwerhörig ist. Wichtig ist, dass Sie erst einmal verschiedene Hörsysteme testen sollten, also mindestens von drei Herstellern, damit man testen kann, welches System ist klanglich denn das entsprechend richtige System und das muss man wirklich ausprobieren. Der eine mag lieber das System, der andere lieber das vom anderen Hersteller. Ich weiß es vorher nicht. Ich merke es immer auch erst, wenn es getestet wurde und lasse mich dann auch immer gerne überraschen. Was wir aber natürlich als Akustiker schon vorab raussuchen können und auch werden, ist natürlich die Verstärkung. Das heißt, wir suchen entsprechend dann die Systeme aus, die auch von Verstärkung her ausreichend sind und Typ und Klasse und so weiter, das testen wir dann gemeinsam mit unserem Kunden. Ja, was können moderne Hörsysteme denn mittlerweile leisten? Ich sage jetzt mal, Hörsysteme gibt es schon seit einigen Jahrzehnten und die Technik hat sich jetzt auch in den letzten Jahren natürlich immer weiterentwickelt und ich vergleiche es immer mit einem Computer. Wenn Sie sich jetzt einen Computer kaufen, dann kann der mehr als noch vor zehn Jahren, der ist nicht nur kleiner geworden, sondern er ist auch schneller geworden und bei den Hörsystemen trifft es genau das gleiche, das heißt, die Hörsysteme, haben eine stärkere, eine bessere Rechenleistung und können dadurch Sprache im Lärm besser verarbeiten, weil das ist ja meist das Problem, was man hat, dass man einfach in geräuschvollen Situationen Schwierigkeiten hat und dadurch eben nicht mehr gut verstehen kann. Und moderne Hörsysteme können das schon sehr gut leisten. Das heißt, wir haben eine Störgeräuschreduzierung, damit eben Sprache aus Störlärm rausgefiltert werden kann. Wir haben eine Hallreduktion, damit man in halligen Situation, das sind auch die schwierigsten Hörsituationen, Sprache verstehen kann, also in Kirchen oder in, in schallharten Räumen, wo keine ähm, Vorhänge oder auch Teppichböden sind, das sind solche Situationen, wo es zu Schwierigkeiten kommen kann. Wir haben Windgeräuschreduzierung, also wenn man jetzt Fahrrad fährt oder irgendwo ist, wo es sehr windig ist, dann möchte man vielleicht sich trotzdem noch unterhalten können und da werden wirklich diese Automatiken dann auch genutzt, also eine Vielzahl von Möglichkeiten. Und was auch sehr häufig mittlerweile genutzt wird, ist die Möglichkeit der Steuerung mit einem Smartphone. Das heißt, man kann über ein Smartphone den Klang des Hörsystems verändern. Man kann es heller oder dunkler stellen. Man kann die Fokussierung wie bei einer Kamera sozusagen einstellen, dass es mehr nach vorne gehört werden soll oder rundum. Das kann man wirklich dann individuell einstellen, wenn man sagt, ich möchte die Automatik nicht nutzen. Ja, und zu guter Letzt noch von meiner Seite ähm, werde ich immer wieder gefragt, kann man denn mit einem Hörsystem ähm, die Hörminderung komplett ausgleichen ähm, oder hat man trotzdem noch Defizite? Es kommt auch hier drauf an, ähm, wie generell das Sprachverstehen ist. Das heißt, wenn jemand nur noch ein maximales Sprachverstehen von 20 oder 30 Prozent erreichen kann bei höherer Lautstärke, dann erreichen wir auch selbst mit den modernsten Techniken nicht mehr mit einem Hörsystem. Das heißt, dann sind natürlich gewisse Grenzen für das System gesetzt. Wenn man sagt, mir reicht das aus, wenn ich ohne Hörsystem nichts mehr verstehe und mit dem Hörsystem 30 Prozent und man sagt für sich selbst, mir reicht das aus, dann kann man damit gut versorgt sein. Wenn man jedoch sagt, ich möchte mehr erreichen und habe dann trotzdem in geräuschvollen Situationen Schwierigkeiten zu kommunizieren und halte mich da auch sehr häufig auf, dann gibt es andere Möglichkeiten der Versorgung. Und da ähm, haben wir eigentlich eine gute Überleitung jetzt an Herrn äh, Professor Stöber, der jetzt über die anderen Möglichkeiten berichten kann. Erstmal vielen Dank von meiner Seite. Naja, man muss unterscheiden, ob man über eine äh, plötzlich aufgetretene Hörminderung äh, spricht oder über eine sich langsam entwickelte. Bei der plötzlich auftretenden ähm, Hörminderung, die ist ja gleichbedeutend mit dem Begriff Hörsturz, ähm, handelt es sich schon um eine äh, Erkrankung, bei der man äh, sicher äh, einen Behandlungsversuch äh, zum Beispiel mit hochdosiertem Cortison unternehmen kann. Die Situation ist aber vollständig anders, wenn es sich um eine langsam voranschreitende, also progrediente Hörminderung, wie zum Beispiel die Altersschwierigkeit handelt. Hier helfen leider keine Medikamente, sodass nur technische Lösungen in Frage kommen. Die Hörsysteme, die akustischen Hörsysteme, die zunächst ja das Ziel haben, Schall zu verstärken und damit die Restfunktion des Innenohrs zu nutzen, stoßen ab einem gewissen Grad der Hörminderung an ihre Grenzen. Das heißt, der Schall kann beliebig laut angeboten werden. Es werden zwar dann Töne gehört, aber die Sprache nicht mehr verstanden. Wenn ein gewisses Ausmaß der Hörminderung erreicht ist, dann braucht es andere technische Systeme, die die verlorengegangene Funktion des Innenohres, nämlich die Umwandlung des Schalls in elektrische Impulse ersetzt, und diese Systeme bezeichnet man als ein cochlea -Implantat. Ein cochlea wirkt also nicht wie ein Hörsystem und verstärkt äh, den Schall, sondern wandelt den Schall in einen elektrischen Reiz, in einen elektrischen Impuls um, der dann über den Hörnerv an das Gehirn gesendet wird. Hinter dem Ohr wird das Implantat über einen äh, Schnitt und eine Operation ähm, unter der Haut platziert und von, der, von dem Implantat selber geht eine Elektrode aus, und diese Elektrode wird in das Innenohr, also in die Hörschnecke eingeführt. Das ist der erste Teil des Implantats. Der zweite Teil ist der sogenannte Sprachprozessor, der hinter dem Ohr getragen wird und das akustische Signal durch die Haut auf das Implantat überträgt. Der Schall wird also aufgenommen, von dem Implantat übersetzt in elektromagnetische Ströme, durch die Haut gesendet Implantat aufgenommen und hier in einen elektrischen Reiz übersetzt, der dann auf den Hörnerven übertragen wird. Hören kann man also nur mit beiden Teilen zusammen. Der innere Teil, das eigentliche Implantat, ist von außen nicht sichtbar und unter der Haut verborgen. Der äußere Teil, der Sprachprozessor, wird äußerlich sichtbar sein. Hier gibt es verschiedene Bauformen. Hier eine getrennte Konstruktion mit dem Batteriefach und dem eigentlichen Prozessor und der Sendespule. Es gibt aber auch Bauformen, die beide Teile in sich integrieren, das heißt also einen einzelnen Prozessor darstellen, der aber ebenfalls mit einem Magneten hinter dem Ohr an der Haut getragen wird. Ein Implantat kommt dann in Frage, wenn mit einem akustischen Hörsystem, also einem Hörgerät, kein ausreichendes Sprachverstehen mehr zu erreichen ist, um den normalen Alltag zu bewältigen. Nun kann man sich fragen, wie viel muss man denn eingeschränkt sein? Es gibt da verschiedene Maßzahlen, die man anwendet. Die sicherste Maßzahl ist noch das Einsilber-Sprachverstehen in einem spezifischen Hörtest, nämlich dem Freiburger einsilber worttest wenn jemand also mit Hörgeräten, also da mit optimaler Versorgung weniger als 60% Prozent dieser Testworte versteht, bei einer Umgangslautstärke von 65 Dezibel, das ist also Zimmerlautstärke, dann sollte man in Erwägung ziehen, diesem Patienten auch die Informationen über ein kochlea zur Verfügung zu stellen. Das Ergebnis, das mit einem cochlea erreicht wird, kann im Einzelfall nie sicher vorhergesagt werden. Daher ist wichtig, dass in der Indikationsstellung, also bei der Abwägung der Voraussetzungen mit einem cochlea immer auch die Grenze des akustischen Hörgerätes ausgearbeitet wird. Das heißt also, ein cochlea kommt erst dann zum Einsatz wenn das akustische Hörgerät ähm, an seine Grenzen gekommen ist und wenn kein ausreichendes Sprachverstehen mehr zu erreichen ist. Auch wenn im Einzelfall das Ergebnis für den jeweilig einzelnen Patienten nicht sicher vorhersagbar ist, gibt es doch Durchschnittswerte, die erreicht werden für Patienten. Und äh, man weiß heute nach Auswertung aller Daten, dass der Durchschnitt aller Patienten mit ihrem cochlea ungefähr 70% einselber Sprachverstehen erreichen. Das heißt, wenn ich als Patient weniger als 60 oder 50 oder noch weniger Prozent verstehe in diesem spezifischen Test, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch, dass ich mit dem Kochnerimplantat nachher besser höre als vorher. Aber wie gut im Einzelfall ist nie äh, sicher vorhersagbar. Im Regelfall äh, finden ähm, definierte Voruntersuchungen statt, die zunächst aus äh, der Erhebung der Geschichte, der Hörbiografie bestehen. Es ist also ganz wichtig äh, herauszuarbeiten, wie lange jemand äh, schlecht hört, ob er jemals gehört hat, ob ein normales Sprachbild vorhanden ist, ähm, ob ähm, äh, eine Erfahrung mit Hörsystemen vorliegt. All das sind Faktoren, die auch das Ergebnis beeinflussen können. Ähm, darüber hinaus findet eine normale hals nasen ärztliche Untersuchung statt, einschließlich Untersuchung der Ohren, insbesondere der Trommelfälle. Ähm, es gibt ja auch Patienten, die bereits äh, Voroperationen äh, an den Ohren über sich haben ergehen lassen müssen. Das sind keine Gründe, warum eine Kochleimplantatversorgung nicht stattfinden kann, aber sie sollten bekannt sein, weil sie möglicherweise ein anderes Vorgehen äh, mit sich bringen. Es folgen dann äh, Hörteste, Sprachverständlichkeitsteste, Gleichgewichtsteste und schließlich auch Untersuchungen, die zum Ziel haben, festzustellen, ob eine Elektrode in das Innenohr eingeführt werden kann und ob ein Hörnerv vorhanden ist, der den elektrischen Reiz an das Gehirn weiterleiten kann. Das sind also eine Untersuchung mithilfe einer Computertomographie, eines CTs, und einer MRT-Untersuchung, um mithilfe der Kernspintomographie die Hörnervenanteile darzustellen. Es schließt sich dann eine technische Beratung an, um die Möglichkeiten der äh, operativen Versorgung zu erläutern, das heißt alle Systeme darzustellen, die existieren. Und äh, ein ganz wichtiger Punkt im Rahmen der Voruntersuchung ist auch äh, festzustellen, ob tatsächlich alle Möglichkeiten einer konventionellen, also akustischen Hörsystemversorgung ausgeschöpft sind. Häufig ist es dann notwendig, nochmal einen Versuch äh, durchzuführen, denn erst wenn tatsächlich klar ist, dass die akustischen Systeme an ihre Grenze angelangt sind, erst dann sollte auch ähm, tatsächlich eine Entscheidung oder eine Empfehlung ausgesprochen werden für eine Cochlea-Implantatversorgung. Da fällt mir jetzt gerade nochmal eine Frage ein. Sie erwähnten ja die Untersuchungen, die gemacht werden müssten. Ähm, diese Voruntersuchung, kann es innerhalb eines Tages durchgeführt werden oder muss man da mehrere Termine machen? Das hängt ein bisschen davon ab, welche Untersuchungen bereits schon vorliegen. In der Regel sind das meist so ein bis drei Termine, auf die das aufgeteilt wird. Es hängt etwas von der Mobilität und auch von der Belastbarkeit des Patienten ab. Teilweise sind diese Tests, wenn auch nicht anstrengend, aber etwas zeitaufwendig. Ich würde realistisch sagen, meist so zwei bis drei ambulante Termine. Bei der cochlea handelt es sich um einen operativen Eingriff und jeder operative Eingriff ist naturgemäß immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Zum einen, weil es sich natürlich um eine Operation unter Vollnarkose handelt, jede Vollnarkose hat ein theoretisches Risiko, das mit ihr einhergeht, allerdings realistisch betrachtet muss man sagen, bewegt sich das, das echte Risiko auf dem Niveau eines jeden anderen Eingriffs. Also die Kochleimplantation ist kein besonders risikobehafteter Eingriff. Spezifisch jetzt ausgerichtet auf die Frage der Risiken am Ohr, muss man sagen, bewegt sich das Risikoprofil heute auf dem Niveau einer normalen Ohroperation. Wenn also eine Operation stattfinden würde, weil zum Beispiel eine Entzündung im Ohr vorlege, dann äh, müssen wir davon ausgehen, dass das ungefähr auch das Risikoprofil ist, das man bei einer cochlea anzunehmen hat. Also äh, Risiken gibt es bei jeder Operation, das ist äh, leider so, darüber muss auch aufgeklärt werden. Die, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Risiken allerdings realisieren, sind sehr, sehr gering. Ist dann das Risiko genauso wie bei einer normalen ohr op oder wie könnte man das vergleichen? Ja, genau. Das Risiko einer cochlea bewegt sich ungefähr auf dem Niveau einer normalen Ohroperation. operation okay. Wie lange dauert so ein Eingriff? Im Schnitt? An äh, Zentren, äh, die diesen Eingriff häufig durchführen, äh, dauert die Operation in der Regel ungefähr anderthalb bis zwei Stunden. Wie viele Implantationen machen Sie im Jahr, also bei Ihnen in der Klinik? Das hängt immer etwas davon ab, ob man Patienten zählt oder Implantate zählt, aber ähm, ungefähr 150 bis 200 Mal wird diese Operation im Jahr durchgeführt. Ich glaube, die häufigste Frage, die ich höre, ist die Frage, hilft mir das und werde ich nachher besser dran sein als vorher? Äh, neben der Frage, wie risikobehaftet ist der Eingriff und wie gefährlich ist der Eingriff, und ähm, in der äh, Beantwortung der ersten Frage, hilft mir das, ähm, braucht man objektive Informationen. Das heißt, man muss äh, tatsächlich ähm, erheben, äh, welche, ähm, welches Hörniveau hat der Patient mit seinen bisherigen Hörsystemen, mit den Hörgeräten erreicht, lässt sich das verbessern. Und wenn äh, sehr häufig äh, nachzuweisen, der Patient einen hohen Leidensdruck hat, das heißt damit auch eine hohe Motivation an dieser Situation etwas zu ändern dann kann man auch eine positive Prognose zeichnen. Denn ganz wichtig ist zu wissen, dass in der Versorgung vieler Menschen mit einem Cochlea-Implantat es nicht nur um die reine Frage der Hörverbesserung geht, sondern bei sehr vielen Menschen kommt es zu einer erheblichen Steigerung der gesamten Lebensqualität. Weil das Hören nicht nur die, das Verstehen von Worten in einem Sprachtest bedeutet, sondern die Möglichkeit, wieder verstärkt an Kommunikation und gesellschaftlichem Leben teilzunehmen, das eben oft über Sprache und damit über die äh, ja, verbale, also äh, wortbezogene Kommunikation läuft. Und das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, viele gemacht haben, sowohl als Patienten als auch diejenigen, die äh, in diesem Bereich äh, beratend tätig sind, dass äh, viele, viele Menschen äh, sehr stark äh, im Hinblick auf die Lebensqualität auf eine, äh, ja, wieder würde sagen, Öffnung auch und eine Bereitschaft an gesellschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen profitieren. Ja, ich glaube, die sind nicht begründet nach allen Informationen, die man heute ja nach mehreren Wochen dieser Epidemie hat, kann man sagen, dass das Risiko einer Infektion im Krankenhaus sicherlich äh, deutlich geringer ist als im normalen Alltag. Also wer zum Einkaufen geht und sich an die Supermarktschlange stellt, der hat ein sicher mindestens genauso großes Risiko, wie in einem Bereich wie ein Krankenhaus zu gehen. Im Krankenhaus werden die Hygieneregeln zumindest gewissenhaft und konsequent durchgehalten. Darüber kann man im öffentlichen Leben äh, durchaus Fragen stellen, ob das denn so konsequent durchgehalten wird. Ich glaube, im Krankenhaus ist man heute sicherer als draußen auf der Straße. Und dauert es jetzt länger, einen Termin zu bekommen oder geht das jetzt schneller? Also gibt es da jetzt irgendwie Zeitfenster, wenn man jetzt sagt, ich möchte mich gerne beraten lassen? Ähm, alles in allem äh, gibt es sicherlich eine gewisse Warteliste, die dadurch zustande gekommen sind, dass viele äh, Eingriffe, die man hat verschieben können, äh, zunächst verschoben äh, worden sind. Äh, aber insgesamt würde ich sagen, ist die Wartezeit nicht wesentlich länger als vor der Pandemie. Äh, Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich entschieden habe zu dem Cochlea-Implant. Es war eine lange lines das muss ich ganz ehrlich zugeben. Andere brauchen da weniger Zeit. Aber ich habe so lange Zeit gebraucht, weil ich 37 Jahre gut gehört hatte. Das ist der eine Punkt. Und ähm, ich habe dann mit dem 37. Lebensjahr mehrere Hörstürze bis zu meinem 50. Lebensjahr gehabt. Und äh, diese Hörstürze haben natürlich immer mehr von meinem Gehör mir weggenommen. Erst eben im Hochtonbereich und dann auch im mittleren äh, Tonbereich. Ich habe Hörgeräte getragen. Diese Hörgeräte haben mir anfangs geholfen, aber zum Schluss sind natürlich auch die besten Hörgeräte an ihre Grenzen geraten, konnten mir kein ausreichendes Sprachverstehen ermöglichen. Und somit habe ich mich dann nach einer Voruntersuchung entschieden mich implantieren zu lassen 2008 auf der linken Seite und 2010 auf der rechten Seite. Und ich muss einfach sagen, ich hatte nichts mehr zu verlieren, sondern nur noch zu gewinnen. Und es war die beste Entscheidung, die ich habe treffen können. Angst hatte ich nicht vor dem Eingriff, weil ich selbst Krankenschwester bin und komme aus diesem Betrieb. Und ich wusste, mit der Narkose bin ich jetzt einfach mal eingeschlafen und den Rest macht dann der, der Arzt. Ich hatte keine Angst und ich bin auch aufgewacht und hatte natürlich ein bisschen Schmerzen, aber da gibt es Schmerzmittel und dann wird das auch besser. Ich hatte ein bisschen vermehrten Tinnitus, den hatte ich ja vorher, der war leicht verstärkt, aber das hat sich auch im Laufe der nächsten Tage dann gegeben. Spannend. Der erste Höreindruck, das ist ja so, dass man in drei aufeinanderfolgenden Tagen diese Erstanpassung bekommt, das ci Prozesses und ähm, das klang metallisch, es klang ein bisschen nach Computer- und Mickey-Maus-Stimme und auch meine eigene Stimme hatte so einen gewissen Nachhall, der sich aber dann nach den nächsten Einstellungen wieder legte. Und der Hörtest war schon ganz gut. Ja, super. <lacht> Nahezu natürlich. Also, ähm, ich hatte ja an Taubheit grenzend, das heißt, so ganz kein bisschen war noch da, gefühlt da. Und ich denke, nach den ersten drei Anpassungen und dann nochmal in zwei wöchentlichen, Ab äh, zwei wöchentlichen Abständen gab es ja nochmal Einstellung, wurde äh, das Hören mit CI natürlicher, voller, klangvoller. Und ähm, ja, ich konnte immer besser hören, sagen wir mal so, in einem Vierteljahr, wo ich dann die Reha, die Folgetherapie begann in einer Klinik und so richtig gut nach einem Jahr, kann man sagen. Es verbessert sich von Mal zu Mal, aber ich war schon äußerst zufrieden nach den ersten Wochen. Ich habe natürlich auch fleißig geübt, Online-Hörtraining und also was es alles gibt. ja, habe ich, ich habe sehr viele Hörbücher gehört. Also bedeutet das eigentlich auch, dass es nicht nur entscheidend ist, sich implantieren zu lassen, sondern dass man das Ohr auch trainieren sollte nach der Implantation? Unbedingt. Mhm. Das eine ist der erste Schritt und der zweite Schritt, der liegt am Patienten selbst. Was mache ich jetzt draus? Ja, mir ist die Chance gegeben worden und jetzt will ich das bestmögliche Ergebnis erzielen und da liegt es an jedem selbst, wie viel er trainiert. Und eins muss ich dazu sagen, ich ganz persönlich meine zu diesen ganzen Hörtrainings, dass der Alltag der beste Lehrmeister ist. Also in jeder Situation zu hören, sich auch keiner schwierigen Hörsituation zu entziehen, sondern sich ihr zu stellen. Ich bin wieder auf Familienfeiern und habe mich mit den Freunden im Lokal getroffen. Es war schwierig, es war laut, aber es wurde immer besser. Einmal die Angst, muss ich Angst haben vor der Operation und die können wir eigentlich aus unserer Erfahrung den Leuten nehmen und die zweite Frage, die sehr häufig gestellt wird, wie höre ich danach, wie hört es sich an, wir erklären das dann so, wie ich das eben erklärt habe, was auf sie zukommt, aber äh, wir können alle sagen, es lohnt sich dieser Eingriff und es wird auf jeden Fall besser sein als vorher. Gerade dann, wenn die Patienten mit Hörgeräten einfach nicht mehr ausreichend versorgbar sind. Also ich persönlich habe keine negativen, ich habe wirklich durchweg positive Erfahrungen bis heute gemacht, aber natürlich kommen auch Leute in eine Selbsthilfegruppe, die nicht so ganz zufrieden sind, die ein bisschen mit Schwindel zu tun haben, was ja ein Risiko ist, kann passieren, muss nicht passieren. Und das dauert seine Zeit, bis das wieder besser wird mit Training und auch mit Medikamenten. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, wenn also Patienten kommen, die eben nie richtig äh, Hören gelernt haben, die auch taub zur Welt kamen, die dann nach 30 Jahren Gebärdensprache äh, meinen, okay, ich versuche es jetzt doch mal mit einem Hörgerät, äh, die nie richtig in die Sprache gekommen sind, im frühesten Kindesalter äh, bei denen wird es auf jeden Fall schwieriger sein, die haben eine nicht so gute Prognose, aber ich kenne Leute, bei denen kam es dann wirklich mit Jahren Übung, ähm, was weder die Ärzte noch wir geglaubt hätten und haben dann doch noch gut hören gelernt, aber das ist eben individuell verschieden. Das ist jetzt ein Fall, den ich kenne, wo das sehr positiv verlaufen ist, aber es gibt auch viele Fälle wo es halt immer noch Schwierigkeiten gibt. Aber vielleicht sind die Patienten mit dem, was sie erreicht haben, trotzdem zufrieden. Es kommt auch immer darauf an, was will ich erreichen und wie hoch setze ich das an. Also das Fazit eigentlich, dass so ja. frühzeitiger man mit dieser Versorgung der CI-Versorgung beginnt, desto höher die Erfolgschance. Aber auch wenn man lange schlecht gehört hat, kann es trotzdem zu großen Erfolgschancen kommen. Genau, letztlich. unbedingt, ja. vollkommen richtig, ja. Immer. Wir sind offen für alle, es können auch Nicht-Implantierte zu uns kommen und sich informieren. Und häufig sind es auch Ehepartner, die guthörend sind, die einfach dabei sein wollen, die auch Fragen stellen wollen und sie begleiten ja dann auch den Partner auf diese Hörreise, will ich mal sagen. Also wir sind offen für alle. Ich kann natürlich nur von mir reden, von meiner Erfahrung, ich kann nicht für andere reden. Aber ähm, wenn ich raten kann, ähm, würde ich immer raten, doch so schnell wie möglich äh, diesen Eingriff vornehmen zu lassen. Weil ich würde gerne den Leuten äh, es ersparen wollen, diesen Leidensweg über 13 Jahre zu machen, den ich eben gemacht habe. Weil ich mich nicht getraut habe, weil ich immer wieder mit neuen Hörgeräten versucht habe, obwohl mir klar war, meine Innenohrschwierigkeit, eine Schale Schale Empfindungsschwierigkeit, kann ich mit Hörgeräten eben nur begrenzt noch ausgleichen. Äh, ich wollte diesen Patienten diesen Leidensweg ersparen, den ich durchgemacht habe und deswegen würde ich raten, macht es so schnell wie möglich, ihr könnt nur gewinnen.